Was ist denn los? Ach, ich habe gerade mit meinem Chef telefoniert. Wir haben uns geschritten. Ich fühle mich sehr ungerecht behandelt. Ich muss immer die unbeliebten Aufgaben machen. Meine Kolleginnen sagen, dass ich neu in der Firma bin. Aber ich arbeite doch schon seit über einem Jahr in der Firma. Das ist sehr unfair. Was bedeutet denn Gleichberechtigung in Deutschland? Das tut mir leid zu hören. Das ist nicht nett von deinen Kolleginnen. Das ist kein fairer Umgang. Ich erkläre dir, was Gleichberechtigung bedeutet. Dann kannst du das nächste Mal besser argumentieren. Gleichberechtigung bedeutet, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Sie sollen gleichwertig behandelt werden. Am besten ohne Bevorzugung oder Benachteiligung. Dadurch soll jede Person die gleichen Chancen haben. Das klingt ja sehr gerecht. Aber ist das wirklich der Fall in Deutschland? Theoretisch ja. Im Grundgesetz gibt es die sogenannten Grundrechte. Der Artikel 3 bezieht sich auf die Gleichheit vor dem Gesetz. Das ist der Paragraph 1. Darin steht, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das heißt, jede Person hat die gleichen Rechte. Egal, welches Geschlecht die Person hat. Egal, wie sie sexuell orientiert ist. egal welcher Religion sie angehört und egal, welche Hautfarbe die Person hat. Okay, das ist das Gesetz. Aber wie sieht es im tatsächlichen Leben aus? Die Realität sieht leider etwas anders aus. Gleichberechtigung bedeutet auch, gleiche Chancen zu bekommen. Die ist aber nicht überall vorzufinden. Zum Beispiel der Arbeitsmarkt. Frauen verdienen im Durchschnitt immer noch weniger als Männer. Oder der Wohnungsmarkt. Menschen mit einem geringeren Gehalt haben fast keine Chancen, eine Wohnung im Stadtzentrum zu bekommen. Das klingt ungerecht. Ja, das ist es auch. Aber es gibt auch viel Gleichberechtigung in Deutschland. Hier kann zum Beispiel jede Person einen Führerschein machen, egal welches Geschlecht die Person hat. Oder zum Beispiel Heirat. Jede Person kann selbst entscheiden, wen er oder sie heiraten möchte. Oder das Gründen einer Familie. Paare können selbst entscheiden, wie viele Kinder sie haben möchten. Das klingt nach vielen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten. Das ist ja vielseitig. Ja, das denke ich auch. Diese Vielfalt wird auch als Diversität bezeichnet. Es geht darum, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Egal welches Geschlecht oder Alter die Person hat. Oder Hautfarbe oder Herkunft. Dabei geht es nicht nur um Anerkennung. Es geht auch um eine aktive Wertschätzung. Akzeptanz und Respekt ist also ganz wichtig. Das heißt, dass zum Beispiel also ein schwules oder lesbisches Paar zusammen ins Kino gehen darf? Ja, homosexuelle Paare dürfen auch heiraten. Sie haben die gleichen Rechte wie heterosexuelle Paare. Das ist aber erst seit 2017 so. Das ist ja noch nicht so lange her. Aber toll, dass es nun diese Anerkennung gibt. Das macht es vielfältiger. Das stimme ich dir zu. Hier in Deutschland gibt es viele verschiedene Formen von Familien. Es gibt zum Beispiel auch Patchwork-Familien und Regenbogenfamilien. Was bedeutet Patchwork-Familie und Regenbogenfamilie? Patchwork-Familie bedeutet, dass ein Elternteil nicht der leibliche Vater oder Mutter des Kindes ist. Regenbogenfamilien sind Familien mit mindestens einem Elternteil, das gleichgeschlechtlich liebt oder transgeschlechtlich lebt. Das heißt, dass zum Beispiel eine Frau mit Kind einen neuen Partner heiraten kann. Oder dass zwei Männer zusammen ein Kind großziehen können. Ja, genau. Das macht das Leben viel bunter. Ach, das muss meine Frau sein. Wir wollen zusammen ins Kino gehen. Viel Spaß euch beiden, Lena, und ich danke dir, dass wir darüber sprechen konnten. Klar, gern geschehen. Dafür sind Mitbewohnerinnen doch da.